Normal hat das aber gerade mit der komischen Bersa hier oder wie du weißt. Mhm. Ja, aber ich hab heute noch umgezogen. Also.. Ja, das ist egal. Also ich hab das mal mit der uh, Carbon probiert, das funktioniert überhaupt nicht. Mhm. Ja, das kann sein. Ich hab das ungefähr 30 Mal versucht und habe die Berserkt nochmal, das glaube ich beim ersten Mal funktioniert. Mhm. Es feint immer noch ungefähr, keine Ahnung, ungefähr Fahrzeuge. Ja, vielleicht... Ich äh, wir mal bei Mordel Vielleicht tot Vielleicht tut to der das. Ich schau mal, ja. suchen sie später so also, ja, nicht scheiße ich schau mir jetzt schnell übrigens hallo mi, mini kupari im stream <lacht> bei dir da. was. Ja. hallo mini kupari genau das ist der name ähm, falls du jetzt in den nächsten zwei sekunden nicht wieder weg bist um, herzlichen Glückwunsch, du hast meinen Kanal gefunden. Du darfst dich <lacht> glücklich schätzen. Ja, <Yeah. lacht> das ist bei mir so richtig Mein ja. Gesicht ist auch desünken. Kreative Kunst. Entartete Kunst. Entartete Kunst, genau. <lacht> Jonathan, du hast jetzt Hospitz genau. Oh Gott, jetzt hat drei Reifen ausgekommen. Schleeeii! Oh Mann, jetzt haben wir alle kaputt. Alter. Okay, weiter. Juni ich glaub, mein Mikrofon ich ist ein laut. Mehr okay. Meins. Im Stream deswegen, weil es klippt nämlich. Und ich glaube nicht, dass sie das gut anhört, wenn es klippt. Aber egal. Ich werde mal Gerald eine man Hier mir jetzt damit Auf Neben Roland, du bist Momentan wahrscheinlich nicht mehr auf dem Server. Das kann gut sein. Ich muss erst mal meine Autos zum suchen. jetzt. Was <lacht> gibst du? Ja, no, ich muss noch schön da so Chat da stecken so. mm. Oh mein Gott! Ich fange mal auch, uh, äh. Okay. Es ist einfach so, dass mein Computer, wenn ich das mit dem mit dem Media Player Video wie, oder wieder gibt das Video, dann ist es langsamer als wenn ich auf YouTube gehe. Ja, M Media Player Play ist scheiße, Lagen, ne? nimm VLC, genau. Ja, das ist immer. Auch, halt. <lacht> Eben. Huse Deal. Johnny, fast bei mir mit oder? Kann ja, ich, nein, schon ich auch nicht. anfangen? Ich bin schon dort, kann ich auch anfangen? Ich warte nur, wir sind dann gar nicht da. Mhm. Ja, okay. Wir kämen. Wart nur bitte. Ja, gut. Wieso bist eigentlich du eigentlich schon da? Du hast es bin doch gespawnt. Yes. Ich glaub, ich oh, fuck. Warum leckt dies bei mir so wie heute dir Show? Zack, zack, zack, zack, zack, zack. Ist doch cool. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Der von ihr meint, der Auto schneller? Nicht wenn du nicht fände, geht sie anständig leck. Ach so, ja. Yeah, yeah. <lacht> dann kannst du mir dann immer gescheit vorn und dann nimmst du wirklich jede, jede Person oder Gestand in deiner Umgebung mit ich werde doch irgendwann einmal in den letzten Do äh, äh Folgen mal in meiner Garage gewesen sein ja aber ich weiß nicht wo das Auto hinkommen hätte kinder weil ich nicht extra eine Art ausgegraben habe damit so ist hallo dein gott 2000 2000 was <lacht> oh, äh, ja im stream hallo dein gott schweizer ist, also ein, ist Roland, ein toller äh, name also, ey. Roland eh jonathan nur dass es was äh, die zwei streaming gerade immer auf hitbox wie gesagt <lacht> ja, ja, so. So hat, er hat Spaß, er so ist ja schon zugeschaut ja. glaube okay. ja klar ja bitte bitte dein gott 2000 kein problem äh, fangen wir an oder so. Oh Funktion zu, ja, ich brauche noch ein bisschen. So, aha, mhm, doch, vorne vor. <lacht> Gute Idee, du wärst wahrscheinlich <lacht> ja. wieder als erste sterben. Wird ja, <lacht> sauer, nein, okay. also Koks, um, Dein Gott 2000, was treibt dich denn in meinen Stream? Und kannst du mir dabei gleich sagen, ob meine Audio-Levels oder sowas passen oder ob es manchmal leckt oder so. so? Weil ich bin gerade beschäftigt, wie du sehen kannst. Energiesparmodus ähm, Es sollte da nichts explodieren, weil sonst explodiert das Kokain. Okay. Und dann müssen wir die Mission nochmal machen. Das ist, uns das ist schon so oft passiert, gell Stefan. Mhm. Mhm. Okay, das war jetzt eine scheiße Idee. Das sind ja nur Menschen. Kann ich mit euch spielen? Oder oh, Roland macht das Fenster zu. Das ist aber echt schlimm. Ja, aber ernsthaft. Äh, kann ich mit euch spielen? Kann der Dein Gott 2000 mit uns spielen? Fragezeichen. Wir äh, wo kommst du denn her dein Gott 2000? Ich das dass der, der die Frage ist okay doch meine. Ja. Ey. Der Stream ist geht ganz fl ist er kennt aus Österreich. Okay. Das Okay. Okay, na ja. Fast. na na na. Ja, also ja, solange du. Ich es wird heute ein bisschen frei, weil wir haben jetzt schon ja. viel Leid im, im, im Dings drin und jeder unterbricht jetzt mit den anderen. Ja, <lacht> stimmt. Weiß ich nicht so genau. Naja, mir kann man es ja mal versuchen, oder? Ja, ist gleich. Ja, also wenn du einem von uns eine Freundschaftsanfrage schickst, im Stream kannst du gerade unsere Namen wow. singen. Ähm, also RVDNS11, Xenoid1 oder. Chrome OE. Chrome. Chrome Ach, <lacht> ja, oder, oder mir, weil ihr Brot besonders zum <lacht> Oder Werwolf25565. Ähm, wenn du uns eine Freundschaftsanfrage schickst, dann kannst du mit uns spielen. Sind wir mal auf dem ts -Store? Ähm. Ja, können wir auch. Kann ich auch in den TS? Ja, natürlich. Das war falsch. Ja. Ich, ich muss jetzt mal ein paar Sachen zumachen, weil bei mir alles ansteht und ich weiß nicht warum. Schleee! Obwohl ich nicht so viel aufhabe, gerade ein so, so komisches äh, äh, Streaming-Video. Es kommt doch also, eh schon. Dann schaue ich gerade noch auf, auf, auf einer illegalen Seite einen Film an, nebenbei. Ja, das ist wahrscheinlich das Problem. Um kann mal jemand Office in, in mein Chat die, die Teamspeaker-Adresse einschreiben? Ja, mach ich schnell. Und hat der Teamspeaker ein Passwort? Ich weiß gar nicht mehr. Nein, der hat gar keins. Achso.